BLB NRW Dach- und Fachgeschichten. Heute, wie orientieren sich blinde und sehbehinderte Menschen in einem Gebäude? Das sind Renate und Gisela. Die beiden sollen heute als Zeugen aussagen. Dafür müssen sie ins Justizzentrum Bochum, soweit so gut. Aber Renate ist sehbehindert und Gisela ist blind. Sind die beiden deshalb auf fremde Hilfe angewiesen, um ihren Sitzungssaal zu finden? Natürlich nicht denn die Planer vom BLB NRW haben bereits bei der Planung des Gebäudes sehr auf Barrierefreiheit geachtet. Mehr dazu kann uns Benno Tillmann erzählen. Als Projektverantwortlicher beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW übernimmt der gelernte Architekt seit 13 Jahren die Organisation von öffentlichen Neubauten des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch das Justizzentrum Bochum gehört zu den Gebäuden, an denen er mitgearbeitet hat. Barrierefreiheit ist grundsätzlich äh, gesetzlich verankert. In der DIN 18040 schlägt sie sich nieder und wird von Anfang an bei dem Planen und Bauen im BLB beachtet und ist für uns ein wichtiger Teil, um die Kundenzufriedenheit herzustellen und auch alle, die Gebäude betreten, gleichmäßig zu berücksichtigen. Grundsätzlich fängt die Planung der Barrierefreiheit ganz am Anfang an. Das beginnt über die Zugänglichkeit eines Grundstücks, eines Gebäudes und geht bis zur Fertigstellung des Gebäudes. Wir begleiten Renate und Gisela auf ihrem Weg und schauen uns genau an, wie sie sich zurechtfinden. Das taktile Leitsystem ist eins von vielen Möglichkeiten, zum Beispiel sehbehinderten oder blinden Menschen, das Gebäude erschließen zu lassen. Und äh, da ist zunächst mal wichtig, wie man das Gebäude erreicht. Über äh, Kontraststreifen zum Beispiel, die äh, im Boden vor dem Gebäude eingelassen werden, über den Eingang und bis, äh, bis hin zu Bereichen im Gebäude, wo ein taktiles Gebäudemodell zum Beispiel steht. Aber wie sollen die beiden den Planen jetzt lesen? Ganz einfach mit den Fingern, denn das ist ein ganz besonderer Gebäudeplan. Die Informationen auf dem Plan werden mit erhabenen Buchstaben, Pyramidenschrift genannt, und der Breischrift ausgelesen. Aber was ist die Breischrift? Das ist keine Schrift zum Lesen mit den Augen, sondern zum Ertasten mit den Fingern. Die Buchstaben werden etwas hervorgehoben gestanzt und bestehen aus einem System von Punkten, die je nach Anordnung einen anderen Buchstaben ergeben. Bei der Produktion und Gestaltung solcher taktilen Übersichtspläne wird auf hohe Kontraste geachtet und alle Informationen werden mit haptischen Oberflächen ausgestattet. Dabei wird eine Rot-Grün-Schwäche berücksichtigt und auch Rollstuhlfahrer können dank barrierefreiem Untergrund dicht an den Plan heranfahren. Die taktilen Elemente finden sich aber im ganzen Gebäude wieder. Das kann ein Handlauf sein an einer Treppe, das kann sein am Aufzug der Anholknopf, dass der 3D gestaltet ist. Es gibt also viele verschiedene Bereiche, wo taktile Elemente vielleicht für uns unsichtbar tatsächlich geplant werden und dann eine große Hilfe sein können für diejenigen, die nicht so gut sehen können. Dank des taktilen Gebäudeplans wissen die beiden, wo sie hin müssen. Entlang der Bodenleitlinien werden Renate und Gisela zum Fahrstuhl geführt. Durch ein Aufmerksamkeitsfeld am Boden wissen die beiden, dass sie den Aufzug erreicht haben und können den taktilen Aufzugsknopf ertasten, von dem uns Benno Tillmann erzählt hat. Aber wie kommen sie jetzt in die dritte Etage? Um sich auch im Fahrstuhl zurechtzufinden, sind die Tasten auch hier mit erhabenen Buchstaben sowie der Breitschrift ausgestattet. Bei der Planung des BLB wurden auch akustische Signale im Fahrstuhl vorgesehen, um stets die Orientierung zu behalten. Insgesamt spielt die Akustik für die Barrierefreiheit in dem Gebäude eine größere Rolle, als man zunächst ahnt. Wenn wir äh, im Atrium stehen, also dem großen Eingangsbauwerk äh, in Bochum, äh, sehen wir eine große Halle, die äh, naturgemäß keine gute Akustik hat, viele harte Oberflächen, die äh, das Gebäude wie in einer Kirche hallig erscheinen lassen. Wir haben versucht, durch Elemente, die auf die Oberflächen aufgebracht wurden, den Raum so darzustellen, akustisch dass auch ein nichtsehender oder sehbehinderter Mensch die Möglichkeit hat, sich äh, über den Rückhall quasi auch zu orientieren. Wir haben ein eigenes Netzwerk äh, für das barrierefreie Bauen im NRW und wir sind äh, mit 15 bis 20 Personen in diesem Netzwerk tätig für alle Niederlassungen in, im ganzen Land. Oben angekommen gelangen die beiden dank dem taktilen Leitsystem wieder zu einem Orientierungspunkt. Dadurch erkennen sie, zu welcher Seite ihr Sitzungssaal liegt und machen sich weiter auf den Weg. Es gibt einige Grauzonen, äh, auch in der DIN, die nicht so einfach zu bewerkstelligen sind und trotzdem glauben wir, dass dann auch im Zusammenspiel mit den schwerbehinderten Vertretern äh, das Ergebnis sich gut vorzeigen lässt. Das Zimmer liegt am Ende des Flurs auf der linken Seite. Dank der Bodenkante werden die beiden den Flur entlang geleitet. Durch das Ende der Kante wissen Sie, dass Ihr Saal zur linken Seite sein muss. Aber ist das auch Ihr Saal? Durch das Ertasten der Nummern wissen Sie, dass Sie hier richtig sind. Geschafft! Wir geschafft, ehrlich?